Liebe erste Zuschauer, ich werde heute feierlich meinen YouTube-Kanal eröffnen. Dazu brauche ich aber noch eine helfende Hand. Jetzt streng ich mal ein bisschen an. Du kannst wieder weggehen. Es ist eröffnet. Hier gibt es ab jetzt lustige Videos unter dem Motto Sachen mit Zocken. Und du kannst jetzt der erste sein, der abonniert. Na los, trau dich. Klick auf den Abo-Button. Der da unter mir. Genau, du brauchst dich bloß zu trauen, da passiert nichts Schlimmes, ist auch absolut kostenlos. Das ist bei Abonnements ja, oft anders, aber es ist wirklich komplett kostenlos. Oder magst du keine Socken? Komm schon, trau dich!